Ja, ich grüße dich heute wieder ganz ganz herzlich zu meinem podcast wo lüge erscheint wahrheit und ähm, es soll heute einfach mal so ein bisschen um das alte schulsystem gehen was ja immer noch präsent ist und ich sehe einfach auch ganz viele eltern die sich echt bemühen um äh, neue dinge zu erschaffen wie, sie, wie, wie ihnen immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Also es gibt ja immer die, die natürlich den ganz normalen Weg laufen, die finden das ganz normal, Ganztagsschulen zum Beispiel. Und dann gibt es aber auch die Eltern, die sagen, okay, also mein Kind soll äh, anders lernen. Und da gibt es ja schon ganz, ganz viele äh, Projekte, die auch in Deutschland laufen. Und ja, aber irgendwie werden die auch immer wieder zerstört. Ich muss dazu sagen, ja, die Wahrheit ist, dass das immer schon so lief, auch in meiner Zeit als meine Kinder, die sind jetzt beide 32 und 36 Jahre, haben jetzt selbst ihre Kinder und suchen nach Möglichkeiten und genau das gleiche habe ich auch schon getan. Also ich bin wirklich in, der, in die Schule gegangen und wollte einfach, dass die Kinder ab der dritten Klasse Englisch lernen. Und äh, weil ich das total wichtig finde, dass sie sich auch mit anderen Kindern äh, austauschen können, die aus anderen Ländern kommen. Aber es führte einfach keinen Weg hin. Es war so schwierig. Und was willst du machen als Mutter, wenn du da äh, Lehrer hast äh, oder ein System sozusagen, dem Lehrer gehorchen und selber einfach vielleicht keinen, nicht mal Lust haben dazu, etwas Neues zu bewegen. Also ähm, das wird natürlich nicht für jeden Lehrer gelten, das ist ganz klar. Auch die haben natürlich versucht, äh, viele neue Dinge reinzubringen, aber die seht ihr heute dort, wo sie sind. Ähm, die sind oftmals nicht mehr in diesem alten Schulsystem, sondern haben sich anderen Projekten angeschlossen und da würde ich alternativ immer als Eltern mal nachsuchen, was gibt es denn in meinem, ähm, in meiner Umgebung für neue Möglichkeiten für mein Kind. Was meine Lösung war, war einfach meine Tochter, die so gerne früher Englisch hätte lernen wollen, ähm, musste das alte Schulenglisch nehmen und wir haben sie einfach ähm, mit 16 als die zehnte Klasse, nach der zehnten Klasse, sie, hätte sie ja weiter das Abitur gemacht und wir haben sie äh, äh, nach Amerika, wollte sie ein Highschool Jahr machen und das war eine ganz ganz tolle Möglichkeit, da hat sie in acht Wochen, konnte sie perfekt Englisch, weil sie einfach sich dort dann äh, mit den Menschen in Verbindung gesetzt hat, die alle nur Englisch konnten und das, ist, das war für uns die Lösung und ich habe ganz viel Geld dafür gespart oder wir in, in der Familie, damit sie das auch machen kann. Ähm, und das ist, wo ein Wille ist, auch ein Weg, sage ich immer. Ne? Und heute sind, ist sie mir total dankbar, dass sie diese Erfahrung machen durfte. Ähm, und sie hat nicht nur diese Erfahrung gemacht, sondern viele, viele andere auch, wenn sie mal von zu Hause weg ist. Und ja, das wollte ich dir einfach nur mal sagen. Also geht einfach raus und guckt danach, wo gibt es neue Alternativen für eure Kinder. Weil sie haben ein Recht darauf, äh, gesund und glücklich aufzuwachsen. Ja? Und auch das zu lernen, was sie wirklich, wirklich wollen. Und nicht, was die Erwachsenen, die alten Generationen ihnen vorschreiben. Sondern wir müssen ganz gezielt mal schauen, ähm, wo, wo man ansetzen kann, ist zum Beispiel finde ich ganz, ganz toll, Lernbegleiter, ja, äh, wer will aus einem neuen, aus einem, seinem alten Beruf aussteigen und sich gerne mit Kindern beschäftigen und Lernbegleiter werden, äh, googelt einfach mal und findet einfach Möglichkeiten. Okay, in dem Sinne wünschen wir dir heute wieder einen schönen Tag und ähm, macht es einfach besser. <lacht> Deine Sabine und natürlich bin